Nicht so laut. Wenn Cahad erfährt, dass ein Taschendieb in seinem Labor ist, dann... Ja, was dann, hä? Macht er mich zur Schnecke? Ha. Wenn ihr sehen wollt, wie es eigentlich geplant war, dann könnt ich ihr... Ich vergeude meine Zeit nicht mit einem einfältigen Druidenlehrling. Zauberei. Ja, mein König, wenn Maeve sich der dunklen Mächte bedient, ist Kelz verloren. Du und deine Truppen, ihr werdet euch unverzüglich und bedingungslos ergeben. Falls ihr das nicht tut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 Ich werde es einfach tun. Wenn du bis zur Sommersonnenwende keinen Erfolg hattest, bleibt Kels keine andere Wahl, als sich zu ergeben. Ich bin hier, um dich zu befreien. Wenn du mir hilfst. Und was für eine Art Hilfe wäre das? Wenn die kleinen Leute euch für würdig erachten, unterstützen sie euch. Wenn hier nicht das viele Gold aus dem Feenring im Spiel wäre. Angus, wir suchen nicht nach Gold. Hast du das vergessen? Wenn ihr euch als würdig und aufrichtig erweist...